So, guten Abend, hallo und herzlich willkommen hier im Faschingszelt der Karnevalsvereine von Ölsnitz. Ja, was ist der große Anlass unseres netten Beisammenseins? Wir wissen es alle, 800 Jahre Oelsnitz im Erzgebirge. 800 Jahre, das bedeutet... 1.000 Jahre Bergbau, 2.000 Jahre Oberölsnitzer Karnevalsverein und gefühlte 3.000 Jahre Ölsnitzer Karnevalsvereinigung. Aber es bedeutet auch, dass wir immerhin 798 Jahre warten mussten, bis wir den Tag der Sachsen hier in Ölsnitz ausrichten durften. Und es bedeutet, dass wir auch 803 Jahre Gewartet haben werden, bis wir endlich mal die Landesgartenschau hier in Oesnitz ausrichten dürfen. Und als wir im Jahre 1994 die 775-Jahrfeier hatten, hatte sicherlich noch keiner daran gedacht, dass wir schon knapp 18 Jahre später die 800 Jahre voll machen werden. Aber wie das genau zusammenhängt, das weiß unser erbwerter Bürgermeister, der ja in seiner Freizeit die Stadt Oelsnitz regiert und hauptberuflich im Prinzip ja äh, recherchiert, was mit Oelsnitz so los ist. Und äh, ich werde jetzt das Wort an unseren Bürgermeister übergeben mit der Bitte. Ich habe Ihre Rede verfolgt unten am, am Markt. Dass wir uns jetzt, ich sag mal, kleines bisschen kürzer halten, weil der wesentliche Teil des, dieser Veranstaltung, der befindet sich hier. Also möchte ich zusagen, dass ich kürzer mich halten werde. Aber erstmal an alle Narren hier und Zelt ein herzliches Glück auf und Hello! auch wenn wir außerhalb der Saison sind, aber das macht ja nichts. Mir wurden die Schlüssel nicht zurückgebracht. Das ist die erste Beschwerde, die ich loswerden muss. Abgenommen wurde mir die Stadtkasse und seitdem ist sie leer. Wenn ich aber sagen darf, was will uns dieses Zusammenkunft hierhin sagen, dann denkt man ja darüber nach, was wollen sie denn eigentlich, eine Verbindung von zwei Karnevalvereinen und man versucht einen tieferen Sinn zu ergründen. Nun weiß ich natürlich nicht, ob ich das so richtig treffen werde, aber ich versuche es mal. Also die Tradition, mindestens 800 Jahre, das ist Oberölsnitz, bodenständig. Und wenn man so richtig schaut, fest verankert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das moderne Ölsnetz. Die Stadthalle reichlich 50 Jahre alt, also jung geblieben in dem Sinne. Und auch dort ein junger, spritziger, dynamischer Verein, manchmal ein bisschen raffiniert. Aber ansonsten klappt alles wunderbar miteinander. Und in dem Sinne sage ich also ganz ehrlich, ich fühle mich hier wohl. Und es geht jetzt nicht um 800 Jahre oder 800 Glas Bier, sondern wir geben jetzt Freibier aus. Und das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Also nach den letzten vier, fünf Worten, wir geben Freibär aus. Ich würde Sie glatt wiederwählen. Also das ist jetzt eine richtig, ganz, ganz feine Sache. Und unsere Ehrengäste, als wir da hätten hier vorne unseren abgeschlankten Carly. Herzlich willkommen, Carly. Dann haben wir die Präsidenten der beiden Karnevalsfahrten. Eine einmal Herrn Steffen Klaus vom Oberöyslitzer Karnevalsverein und Herrn Sören Kühnert von der Oelsnitzer Karnevalsvereinigung. Und immerhin die Oelsnitzer Karnevalsvereinigung. Wir sind ja Vorreiter, ähm, was die Prinzenpaare so angeht. Das nimmt man natürlich jetzt nicht wirklich. Ja? Also ich möchte nicht, dass mir jetzt das Wort hier im Munde umgedreht wird. Wir haben für die Saison, die ja äh, wirklich. Erst ähm, in knapp sechs, acht Wochen beginnt schon eine neue Herrlichkeit gefunden, die im Prinzip äh, bis Aschermittwoch 2013, wann immer das auch sein mag, hier im Mittelölznitz das fest in der Hand halten werden wird, liebe Freunde von Eikoschüler ich vor ihrer unendlichen Lieblichkeit, Prinzessin Stephanie. Und an ihrer Seite regiert hier in Mittelölsnitz seine absolute Tollität Prinz Michael. So, inwieweit äh, traditionsbewusst die Oberölsnitzer auch Prinzenbacher haben, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Habt ihr eins? Habt ihr keins? Wollt ihr eins? Braucht ihr eins? Ach, höchste Geheimhaltungsstufe. Mhm. Na gut, wird sich schon jemand finden, ja? wird sich schon jemand finden und wir begrüßen an dieser Stelle auch die Geschäftsführerin der auf Brauerei Gersdorf, Frau Renate Scheidner, herzlich willkommen. So und in der Zwischenzeit hat sich unser Stadtoberhaupt schon einmal küchenfertig gemacht, sieht ähm, von hinten zumindest recht Schmuck aus. Und der Herr Bürgermeister hat jetzt die ehrenvolle Aufgabe, den traditionellen, nicht den traditionellen, den symbolischen Fassbieranstich hier zu übernehmen. Er bekommt den Hammer und jetzt musst du irgendwie auf das Fass klopfen. Ich muss natürlich noch auf eins hinweisen. Ich habe den ersten Test, den die Brauerei immer bereit hält, bestanden. Frau Scheidner testet immer, ob die Schlüsselringe um meinen Bauch auch ein Jahr überdauert haben, von der Größe und der Anzahl her. Kann ich es bestätigen? Es reicht noch. So, und wir zählen mit. Das ist ja wie beim Oktoberfest zu. So. Und? Hu. Eins, zwei, drei, fertig. würde er den ganzen Tag im Rathaus nichts anderes machen, als Bierfässer anzukloppen. So, das wird jetzt schön voll gemacht. Das ist natürlich Freibier. Ja, da hätte ich auch gern vier. Und es macht ja nichts, wenn es schnell geht. Und das, die ersten vier Bier gehen an mich. Und der Rest wird dann hier unter dem närrischen Volk Verteilt. Wir machen jetzt ein kleines bisschen Musik mit DJ Tilo und dann geht's weiter mit unserer, mit unserem Schuh Programm.